So, Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der diesjährigen Stammtischgondel. Vor allem eine zweite Runde bei mir. Thomas Weniger von Quint und der Christian Heckel von RTL. Wetter, das ist der gute Mann, der uns jeden Tag sagt, wie es Wetter dahin geht, eigentlich, Servus, Servus. Stammtischgondel in Obergurgl. Christian, erzähl uns mal bitte ganz spontan, wie wäre das Wetter in Obergurgl in den nächsten Tagen. Also das ist so fast mein Lieblingswetterbericht, nicht? also man kann anfangen heute in der Früh noch wolkenloser Himmel bei Minusgraden. Mittags ist jetzt ein bisschen zugezogen, das ist der weltbekannte Alto Stratus, also so diese Wolke, wo die Sonne so langsam milchig wird und dahinter verschwindet. Ja, und ein bisschen fönig ist es natürlich auch. Und die gute Nachricht für alle Skifahrer, morgen kommen 20 cm Schnee, holler Reitfolie. Sehr gut. Ähm, Frage Nummer zwei, D oder Lübein? Keine Frage. Das ist keine Antwort. Nehmen wir mal das Rot. Ich hoffe, dass da mal Glühwein drin ist. Bitte, bitte nehmt es euch da so, mal selber. Sollen wir das? Sind, ja. So, mal die, ja, ja, wie, wie bisschen, bisschen wir wollen gemütlich machen. Wir ne? wollen ja, natürlich. So. Momentan findet ja der internationale Wettergipfel in Obergogel, hochkugel statt. Was darf sich denn jemand darunter vorstellen? Wir hatten da schon Tassen da <lacht> ist doch authentisch. <lacht> Was darf sich denn jemand darunter vorstellen, der das noch nie gehört hat, noch nie gesehen hat? Was ist denn ein Wettergipfel? Ja, es ist eigentlich das Höchste der Wettergefühle, ne? deswegen auch der, der Name der Gipfel. Es treffen sich halt ganz einfach sehr, sehr viele Leute, die beruflich genau dasselbe machen. Aber das teilweise auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt ja die Öffentlich-Rechtlichen, es gibt die Privaten und natürlich auch von Land zu Land unterscheidet sich das, wie so ein Wetterbericht ausschaut. So ist es. Und in Wahrheit ist es in den Jahren, mittlerweile muss man ja sagen, das ist hier in Oberkugel die elfte Auflage bereits des Wettergipfels. Ähm, ja, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen, kann man sagen, das Branchenmeeting. Eigentlich der, der TV-Wettermoderatoren aus Europa. Ähm, genauer muss man sagen, weil es wirklich sehr, sehr familiär geprägt ist, es ist ein Familientreffer. Ja, man kann sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Es sind von Jahr zu Jahr sehr, immer sehr bekannte. Äh, Gesichter dabei, es sind aber immer auch natürlich neue Kollegen dabei und das macht irgendwie auch natürlich den Reiz aus. Was ist euch da in den letzten Jahren passiert? Das ist ja schon das elfte Mal jetzt da. Es, es wäre ja ja, ja irgendwo was Skurriles gewesen. Ihr, ihr reist ja von Ortschaft zu Ortschaft, jedes Jahr irgendwo anders. Ja, ich glaube ich glaub die Organisation von, von Thomas und, und, und seiner, seinem Team ist halt so dermaßen gut gewesen, dass die Mundpropaganda, man, die Leute sprechen ja auch, du übrigens, ich war dort letztes Jahr, warst du dort auch schon mal und äh, natürlich haben wir auch gegraben, beziehungsweise der Thomas mit seinem Team, aber du kannst baggern und graben, weiß man ja auch aus dem richtigen Leben, ist nicht immer erfolgreich, aber wenn du gute Mundpropaganda hast und die haben wir glaube ich durch die super Sachen, die wir die ersten Jahre auch gemacht haben, haben wir gute Mundpropaganda gehabt und, und dann ist es jedes Jahr größer geworden. Wie viele Leute sind jetzt, jetzt momentan hier in äh, Bonstor und Oberkugel? Also in Oberkugel, Heuer haben wir 35 Wettermoderatoren und Moderatorinnen, damit man das auch gendermäßig richtig macht, äh, aus acht Nationen. Wir kommen in, ja, in Österreich. Die acht Nationen sind, wenn ich es zusammenkriege, Österreich, Deutschland, Schweiz, die Niederlande, ähm, Großbritannien, Tschechien, Polen. Dänemark. Dänemark. Heuer im Übrigen als erste Mal auch die Kollegen aus Dänemark dabei. Ja, mach mal bitte den kurz zu, bitte. Sonst hört man uns nicht. Danke sehr. Jawohl. Wir waren ja. bei denen. Bei den Dänen. Bei den Dänen. <lacht> ja. Also, wie gesagt, das, das, das mischt sich von Jahr zu Jahr ein bisschen durch. Den Löwenanteil muss man auch dazu sagen, der, der Fernsehstationen. Macht, machen definitiv die Deutschen aus. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch umgekehrt sagen, für, für, für Tiroler Destinationen wie Oberkogel, Hochkogel natürlich auch sehr wichtig, weil das ist einfach der, der erste Markt. Da kann man aber in der Zwischenzeit wirklich sagen, dass alle relevanten großen äh, privaten wie öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen dabei sind. Christian, du bist... Gleich Christian, du bist ja eigentlich ich ja, habe vorhin ein bisschen kurz darüber geredet, <lacht> im, im, beim Vorcafé eigentlich ein Österreicher. Also deine, ja. deine Dialekt oh ohne im, eigentlich, im, eigentlich. Im, im, <lacht> im, dann, dann, das bisschen Dialekt, das kriegt man auch nicht weg, genauso wie man einen Öztaler nicht man zum, das? zum Hochdeutsch sprechen nee, wollte kann. Ähm, wie kommst du nach Köln? Ja, nach Köln gekommen bin, ich habe ja drei Jahre in der Schweiz gearbeitet, nachdem ich von der Uni weg bin mit einem gewissen Herrn Kackelmann, also ich glaube, den kennt man auch, auch hier in Österreich, ja Kackelmann und, und ich war der Erste, der da zu seiner neuen Firma raus ist und das war für mich ein, ein Lebenstraum, weil wir halt besseres Wetter machen wollten. Also ich wollte jetzt nicht zu einer staatlichen Wetterdienststelle gehen, sondern ich wollte eigentlich zum privaten Wetterdienst und, und, und das ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen genauer vorhersagen als, als die Kollegen. Muss man ja auch, wenn man jetzt jung von der Uni kommt und, und nicht irgendwie einen Traum hat oder, oder, oder auch eine Perspektive, dann ist es ja eigentlich ganz schön. Und, und der Jörg war der Erste, der private Wetterdienst aufgezogen hat. Dann haben wir drei Jahre gearbeitet. Eigentlich, glaube ich, sehr viel und vor allem relativ erfolgreich. Wir haben dann sofort den Südwestfunk bekommen. Wir haben das Morgenmagazin bekommen. Und der Jörg natürlich immer als Eins, äh, völlig klar. Aber ich musste die großen Schuhe oder die großen Abdrücke von, von, von Jörg halt immer versuchen auszufüllen. Und die war dann immer die Zwei. Und dann irgendwann äh, hat RTL einen gesucht. Und da hatte ich schon den großen ich Vorteil. War jetzt da. Ja, ja, ungefähr genauso. Weil ähm, als ich anrief, da bei Adele und sag, ich habe gehört, ihr habt schon länger gesucht. <lacht> ah, du bist der ja Österreicher von SWR3. Mhm. Und das war natürlich schon die Eintrittskarte, dass sie bei mir gar nicht mehr versucht haben, mich irgendwie umzumodeln auf Hochdeutsch. Also wäre auch schwierig geworden, aber sie haben es Gott sei Dank nicht mal probiert. Der gute Wille zählt und Ja, ja, ja. Um eindeutig zu erkennen. Was ist eigentlich jetzt äh, die letzten Jahre passiert? Also irgendwo, irgendwo. Wo wurde denn das skurrilste ja, geboren. Wetter gedreht? Oh, da waren wo, wo wirklich Wetter, viele skurrile Situationen. Ich habe das heute schon in... angeschaut, also das war oben hohe Mut. Ich habe gesehen mit einer äh, Rodel, die gute Wetterlady von, von Puls 4, ähm, die ist mit der Rodel weggefahren. Ich als Einheimischer war weit nicht damit <lacht> was, was, was war denn das skurrilste was Nein, du wir versuchen tisch? natürlich immer äh, letzten endes wirklich attraktive Drehorte auch zu finden es ist klar für die ganzen live schaltungen und da muss man sagen das sind in den letzten jahren richtig viele geworden äh, die aus live äh, die die von, von vom wettergipfel live senden was natürlich sehr erfreulich ist aber für dort wo man ein bisschen mehr zeit hat ähm, und wo es Aufzeichnungen sind, versuchen wir halt immer sehr besondere Locations zu finden. Und da waren ein paar lustige dabei. Also Gletscherspalte. Ich erinnere mich, ja genau, da sind einzelne äh, sozusagen in der, abgeseilt in die Gletscherspalte, von dort moderierend. Äh, wir waren in Eishöhlen, wir waren, äh, ganz skurril war einmal der Kollege, der in Sölden, ein paar Kilometer weiter, ähm, barfuß bei absolut... Ja. Sturm, der, der Sturm und hat, Schneeregen, also und Schneeregen barfuß über dieses Lecklein gelaufen ist. Also da waren schon ein paar bunte Bilder dabei. Oder auch Herr Heckel hier äh, rechts von mir, der der, der gibt ein legendäres Bild, wo er sozusagen sich wirklich will, will gegen den Strom, Sturm auflehnt und, und ja, ja das ist ein, ein sehr lustiges Also wettermäßig hat man wirklich schon alles ähm, von also dem fast wolkenlosen Himmel heute in der Früh, da hat man auch schon zwei, drei andere richtig schöne Tage und dann letztes Jahr halt der Schneesturm am, am Stubayer Gletscher hin, war natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Und da kommt man mal zeigen, weil immer alle sagen, also Föhn ist ein warmer Fallwind, also, ja. der das geschrieben hat. Dann, <lacht> <lacht> <lacht> ja, da unten schon. Ja, da unten schon, da, aber da, da oben nicht. nicht. Und das kommt man den, den Leuten auch einmal zeigen, dass dort, wo der Föhn beginnt, das mit warm, nichts zu tun Bei weitem nicht, ja. Ähm, ihr verteilt oder, oder, oder ihr macht ja jedes Jahr einen Wetteraward. Der hast du schon gewonnen. Was muss man denn da machen, dass man diesen, diesen Wettergipfel, äh, Wetterfrosch Award bekommt? Oder ist das also so wie, naja, wie äh, die Bronzemedaille beim Vierrennen? Nein, es ist <lacht> ein <Aber lacht> relativ ernsthafter äh, Wettbewerb ge geworden. Also die, ähm, versuchen tatsächlich von Jahr zu Jahr sich wirklich einfach ihre besten Beiträge äh, des letzten Jahres irgendwo rauszusuchen und die einzureichen und äh, es geht ein bisschen darum, man kann sie ja nicht ganz linear vergleichen, aber ähm, es geht darum, Stichwort Infotainment, wer hat tatsächlich irgendwie den schönsten, unterhaltsamsten und informativsten Wetterbeitrag quasi ja. im europäischen Fernsehen gemacht. Während des vergangenen Jahres, oder? Jahres Jahr Jahr. Jahr ja, ja, das ist cool, also das kriegt man jetzt nicht so. Nein, nein, das aber kriegt man so nicht, das ist so, so quasi ein best of von, von, von allen, das ist ja, ja auch mal schön anzuschauen. Wie oft Haben wir, glaube gewonnen? Viermal, glaube ich. Viermal? Ja, da wurde eine kurze Hose drin wo haben wir, Bayern, also ein, irgendein Musikvideo, waren wir dabei. Ach so, ja, ja, ja, ja, ja, ja, wir haben schon relativ <lacht> viel Blödsinn gemacht, ja, ja, nein, nein, aber waren auch schöne, schöne Drehs dabei. Wie zum Beispiel heute Morgen waren wir hier oben auf der heu da habt ihr ähm, allerhand Geschichten gemacht, ähm, wir sind jetzt soweit fertig und durch mit der Stammtischgondel für heute. Wir fahren jetzt wieder retour, ich werde euch dann noch bitten, um da man sein, Stammtischgondel-Gästebuch zu signieren. Ja, herzlichen Dank für den viele, Grünchen, Dank, ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Weiterhin viele ja. lässige Wettergeschichten, ich schaue mir das immer ja, gerne an, sehr an. Zum und freue mich drauf auf die nächste Episode der Stammtischgondel, da in obergurgl